Ja, da sitzt da rechts im Bild, der neue Bundestrainer Matthias Eichinger, 34 Jahre, aus Feuerbach. Seine Mannschaft konnte ja in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils 13-0 gewinnen gegen Holland und Frankreich und auf die Frage, was denn sein Erfolgsrezept sei, meinte Matthias Eichinger nur, das Rezept kenne ich selber noch nicht genau. Er hat eine ganz junge, neue Mannschaft zusammengestellt mit Gesichtern, die nur in Insiderkreisen bekannt sind. Heute zweifellos präsentiert er eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr mit dabei waren und einigen Neulingen. Matthias Eichinger muss damit leben, dass er sich für die beiden Turniere in Gera und Bremen einige Körbe eingehandelt hat von Spielerinnen, die nicht mehr wollen oder denen der Termin im Moment nicht so richtig in den Plan passt. Also hat er aus der scheinbaren Verlegenheit eine neue Mischung zusammenstellen zu müssen, das Beste gemacht. Er hat genommen junge, heiße, freche, unbekümmerte Spielerinnen, hier im Bild allerdings gerade die Älteste aus seinem Team, Nina Sawatzki mit der Nummer 1, sie ist schon 35 Jahre alt und bringt die nötige Erfahrung mit ins Spiel. Es geht also heute gegen den Olympiasieger und Europameister UdSSR links vom Netz, trainer nikolai karpol hat sofort seine Stammsechs aufgeboten das war gestern nicht so im letzten gruppenspiel gegen kanada da ließ er die ersten beiden sätze seine zweite formation spielen das gehört dazu dass man alle spielerinnen die im kader sind auch turnieratmosphäre schnuppern lässt aber hier heute da will er sich auf gar nichts einlassen er spielt mit seinen Superstars, und wir wollen mal sehen was die junge truppe von matthias eichinger dem entgegenzusetzen hat die Halle gut gefüllt, etwa 2000 Zuschauer, es werden sicherlich noch etwas mehr werden. Die Stimmung gestern schon beim Spiel der bundesdeutschen Mannschaft gegen die DDR, das nach großem Kampf mit 1 zu 3 abgegeben wurde. Da stand hier die Halle Kopf. Das ist übrigens der sowjetische Nationaltrainer, gleichzeitig Vereinscoach von der weltbesten Vereinsmannschaft uralotschka swerg Und beim Spielstand von 1 zu 0 für die UDSS. In Berührung signalisiert Oberschiedsrichter Professor Dr. Bertram Nagel, ein Unparteiischer aus der DDR. Der Ball war gut, geschlagen von der Nummer 8, Galina Lebedeva. 26 Jahre, eine der älteren Spielerinnen und das hier ist die Hauptangreiferin, Irina Smirnova. Die größte im Team der UdSSR. der deutschen Mannschaft. Aber ich verrate sicherlich kein Geheimnis, wenn die UDSSR hier als haushoher Favorit gilt, wie auch im anderen Halbfinale, wo sich Kuba und die DDR. Beim zweiten Mal hat die Nummer 6, das ist Elena watuchtina Mehr Glück, sie schlägt den Ball an. 7 zu 2 zieht die UDSSR davon. Und Bundestrainer Matthias Eichinger. Seine erste Auszeit. Die Volleyballer unter Ihnen wissen es. Jeder Trainer kann pro Satz zweimal von diesen 30 Sekunden Pausen Gebrauch machen, um die Spieler taktisch neu einzustellen, zu motivieren und auf die eigenen Fehler aufmerksam zu machen. Matthias Eichinger sagte mir vor dem Spiel, unser größtes Problem wird sein, den Klasseblock der UDSSR-Mädchen zu knacken. Das gelingt nur, wenn wir frech spielen, wenn wir schnell spielen. Und keine Angst haben vor den großen Namen. Ogienko, Smirnova, Pachomczuk. Der Punkt ist geschenkt. Zum 5 zu 13. Pachomczuk. Zu flach gestellt dieser ball von nina Sicht. mit dem erwarteten spielverlauf zehn spieler hat nikolai karpol mitgebracht nach bremen alle zehn ich sagte es vom neunfachen sowjetischen meister uralotschka swerglovsk der besten vereinsmannschaft der welt fünfmal europapokalsieger und zweimal hat er mit dieser vereinsmannschaft bereits das Turnier von Bremen gewinnen können 1980 und das unglücklich im Tiebreak verlorene Spiel gegen Rumänien. Deutschland wurde Sechster und Ancien Jemczyk musste die Konsequenzen ziehen. Er trainiert weiterhin die bundesliga aus Lohhof, aber Nachfolger in seinem Amt als Bundestrainer Matthias Eichinger. Die Tatsache, dass er antritt, verdanken wir der Internationalen Volleyballföderation, die bestimmt hat, dass bei den großen Turnieren, schon allein um sie zu schützen vor den sogenannten Wald- und Wiesenturnieren, dass da nur noch Nationalmannschaften aufeinandertreffen dürfen und keine Clubmannschaften mehr. Hier sehen Sie einige der Auswechselspielerinnen mit der 12, das ist die zweite Zuspielerin, Claudia Wildhardt. Dann sehe ich noch Tanja Nimtsch, die ehemalige Belgierin mit deutschem Pass, seit drei Jahren spielt sie in Deutschland. Folgerichtig eine Auswechslung mit der 13 kommt. Sabine Nazarov für Steffi Legal, die ein bisschen entmutigt mit dem Kopf schüttelt. Vielleicht hilft es ja. Also sie sollen riskant aufschlagen das ist die parole des bundestrainers nur so ist überhaupt was auszurichten gegen die sowjetischen mädchen und da ist das risiko natürlich relativ groß dass man eine angabe auch mal verschlägt ins netz oder in seiten aus aber mit nummer sicher passiert hier Olga Tolmacheva. also ich habe den ball gut gesehen da schauen sich die deutschen spielerinnen Bisschen ratlos an. Ein Ass 6 zu 1. Eine Auswechslung bei den Sowjets. Larisa Kapustina kommt für Galina Lebedeva aufs Aufmunternder Applaus von den Rängen. Für eine deutsche Auswahl, die natürlich nicht so zur Entfaltung kommt kommen kann. ...gegen die Sowjets, wie das beispielsweise gegen Frankreich und Holland. Ja. 2 zu 10. Liegt die deutsche Auswahl hinten. Nancy Selis, die Lohhoferin. 23 Jahre mit 1, 87. Und jetzt sucht Nina Sawatzky doch immer wieder... Nancy Seelis mit Erfolg. Der Spielstand auf der Anzeigetafel wurde übrigens gerade korrigiert. neue in der sowjetischen Mannschaft, jetzt mit der 5, Svetlana Vasilevskaya. Und immer wieder Irina Smirnova.